Jo Leute, was geht hier so, euer emp der Boss, hier vom boss channel number One, meine Freunde. Und heute mal zu einem besonderen Video hier, seid ihr eingeladen auf meinen Kanal. Und zwar geht es hier heute um eine Serie, die ist, glaube ich, die habe ich das letzte Mal vor einem Jahr geuploadet. und zwar vom Lumpen zum Boss. Und zwar geht es hier um, ähm, also in der Serie geht es darum, den Leuten aus der deutschen COD-Community zu helfen und sie quasi bosshafter zu machen, ja. Und ich fange auch mal direkt an, damit euch quasi direkt geholfen wird. Und zwar sieht man hier so den typischen deutschen COD-Community-Menschen, wie er halt so lebt und steht, ja. Und zwar, man sieht es hier schon, ich fange mal von oben an, oben so eine komischen Kopfbedeckung mit Stacheln, ja. Das haben die deutschen COD-Menschen um, wenn sie quasi einmal an die frische Luft gehen, dass ähm, die Angst haben vor einem Schwarm oder so, deswegen haben die so eine Kopfbedeckung auf. Ist natürlich völliger Schwachsinn. Und dann geht es weiter hier, man sieht ja schon die Schminke über den Augen und alles. Also sieht auf jeden Fall nicht krass aus, ja, so viele zu sagen. Und von dem Halsband unten möchte ich gar nicht erst anfangen zu reden. Und ja, das Bild hat mir auch ein Abonnent geschickt und zwar von, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, von ähm, ja so einem typischen Deutschen, zu Menschen von, ich glaube von Master Skorpion war das. Also es ist ein Abonnent von Master Skorpion der Mensch und der meinte also zu mir, hey ähm, Boss, ich habe dich gerade so entdeckt auf YouTube und wäre halt cool, wenn du mich ein bisschen bosshafter machen könntest. Und ich bin ja ein guter Mensch und dann dachte ich mir so, ja, komm, Digga, ich helfe dir. Und dann habe ich quasi ihn umgestylt, ja. Und zwar sieht man das hier in diesem Bild. Und zwar man sieht es ganz easy. Erstmal fällt direkt auf, er hat eine dunklere Hautfarbe, also ich bin erstmal, habe ihn erstmal direkt ins Solarium geschickt, Sonnenbank Flavor, ja, ihr wisst wie es läuft, dass er erstmal eine humanitäre Hautfarbe hat und zwar, so sieht es schon mal auf jeden Fall viel fresh aus, dachte ich mir und ja, ist natürlich auch so. Und ja, jetzt hat er auf jeden Fall schon mal eine neue Hautfarbe Und was fällt noch auf? Ganz oben, er hat Haare, ja. Und zwar sind jetzt nicht irgendwelche Haare, die sieht man jetzt auf dem Bild ein bisschen schlecht. Da habe ich ihn schlecht fotografiert, sage ich mal. Und zwar hat er einen freshen Boxerschnitt, ja. Also nicht allzu lange Haare, eher kurz gehalten, damit man auch die Maskulinität sieht. Und ja, dann hat er auf jeden Fall, was noch direkt auffällt, die Sonnenbrille, ja. Ist auch nicht irgendeine Sonnenbrille, ist eine Ray-Ban. Damit man auch, ähm, ja, nicht geblendet wird, sage ich mal. Und sieht auch fresh aus. Auf jeden Fall besser als die geschminkten Augen vorher. Und das war es eigentlich auch schon. Oh, nein, da, da blitzt mir noch was ins Auge. Und zwar der goldene Ohrring. ja Der ist auch sehr, sehr wichtig, meine Freunde. Glaubt mir, so ein goldener Ohrring, der macht schon was her auf der Street. Und macht einen auf jeden Fall auch ein bisschen bosshafter. Und das komische Armband oder Halsband, was weiß ich, wurde jetzt auch geändert. Und zwar zu einem Lacoste Polo-Shirt. ja. Ganz wichtig, Lacoste ist eine frische Marke. So kann man auch mal... Ja, ich sag mal so, war halt damals so in und wird jetzt quasi gerade neu ähm, wieder in gemacht. Ja, also was heißt in, ist halt wieder im Trend, sag ich mal. Die ganzen freshen Leute tragen Lacoste auf der Street, ist halt nun mal so, meine Freunde. Und da habe ich dem Menschen auf jeden Fall geholfen. Und ja, das war heute erstmal so eine kurze Folge, weil ich das jetzt erstmal direkt noch an dem Tag hochladen wollte. Also heute zwei Videos am Tag, ist ja das zweite Video. Und damit ihr mal so einen Einblick kommt, was das für überhaupt für eine Serie ist, weil kennen wahrscheinlich viele überhaupt nicht. Und... Im nächsten Video wird es dann weitergehen. Ich glaube, dann fange ich von unten an bei den Schuhen oder bei der Hose. Muss ich mal gucken, wie man das dann fresh macht. Mit audiovisueller Belegung, meine Freunde. Und ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und schreibt auch, wenn es euch geholfen hat, wenn ihr meine Tipps be befolgt. Und euer EMPW, der Boss ist ohne Bitches, no homo -scur.